Also, ich fange sofort an mit dem Thema, das ich so ansprechen will, nämlich ein paar Daten, die ich so von Schweden so habe, die irgendwie etwas zeigen, das allgemein über Corona so wichtig sein könnte. Zunächst einmal schauen wir dieses Bild hierher. Das ist die Überstäblichkeit in Schweden in den letzten Wochen. Und da sieht man schon... Äh, da gibt es eine abrupte Erhöhung der Überstäblichkeit. Zunächst einmal erklären, was diese Überstäblichkeit ist. Also man hat die äh, Toten pro Woche, in, äh, vor den letzten, ich weiß nicht wie viele, sagen wir zehn Jahren, beobachtet und daraus hat man eine Kurve gemacht, so eine trigonometrische Sinus- oder Cosinus-Kurve, das ist diese Kurve jetzt hier, und die zeigt uns, wie viele Tote, ja, also allgemein, in Schweden zu erwarten sind, je nach Zeit, äh, Jahreszeit, ja. Und je nach Woche, Kalenderwoche eigentlich, ja. Man kann hier ganz leicht sofort merken, im Winter gibt es ja jedes Jahr mehr Tote. Ja. Das ist allerdings nicht als äh, Übersterblichkeit definiert. Überstäblichkeit ist, wenn es ein überhalb, die tatsächliche kurve, dann überhalb von dieser Kurve liegt, ja. Und wir sehen jetzt hier tatsächlich, dieses Jahr ist sie etwas ausgeprägter. Nur wenn man dieses Bild jetzt so hier sieht, ja dann denkt man, dass es wirklich sehr viel sein sollte, ja. Aber man muss immer auf die Einheiten, auf dieser diese Achse, die Y-Achse, jetzt hier so also aufpassen, ja. Weil es darum geht, ja. Und einesseits und allerdings muss man auch daran denken, wie viel die, äh, die, die insgesamte Wirkung auf die äh, Todesfälle in einem Jahr von so einem Fall sind, ja. Um dann über Maßnahmen zu sprechen, ja. Also, das sind jetzt die Zahlen über die äh, äh, Übersterblichkeit in Schweden. Äh, aber also es ist äh, doch ein anderes Thema, das ich hier grundsätzlich ansprechen will. Nämlich, wenn wir die Daten der Übersterblichkeit mit den Daten von Corona vergleichen, sind wir hier eindeutig, dass die Übersterblichkeit, zumindest am Anfang, hm, nicht ausschließlich an Corona äh, zu schreiben ist. Äh, als ich zu, das zum ersten Mal gesehen äh, habe, muss ich sagen, habe ich dann das mit den Daten äh, aus eurem Omo verglichen, ja, wo man sieht, diese überstäblichkeit die fällt ziemlich abrupt und ich habe mir gedacht, äh, das wird auch jetzt in diesem Fall jetzt hier auch so sein. Ja. Äh, und dass es so auch ziemlich kaputt fallen würde, was dann äh, andeuten würde, dass wir einen völlig anderen Grund äh, als Corona für die Übersterblichkeit haben. Das stimmt doch nicht. also Man kann das auch hier sehen. Hier rechts ist die Kurve etwas flacher, ja, flacher. Und daher, das passiert gerade auch in Schweden. Allerdings, die Daten, die habe ich jetzt hier nicht, von den nächsten Wochen zeigen, dass die Übersterblichkeit unterhalb, von der Todesfälle von Corona stehen und das wird auch so bleiben. Das kann ich schon ziemlich sicher auch sagen, wenn ich so jetzt hier diese Daten von äh, Mama, äh, sehe. Und das bedeutet letztendlich, dass wir hier auch einen anderen Grund für die Übersterblichkeit haben. Also ein Teil der Übersterblichkeit, zumindest diese, ja, könnte man an einen anderen Grund zuschreiben. Was könnte diese Grün jetzt sein, das könnte unterschiedliche Sachen sein, das könnte ein anderes Virus sein oder und wenn man unbedingt das auf Corona so, äh, das sind ja, es gibt ja auch viele solche Menschen, die, ja, also auf, unbedingt auf Corona zu schreiben ist auch aber tatsächlich auch nicht auszuschließen, ja, muss ich sagen, ja. dass es hier so äh, Spätfolgen äh, von äh, Corona sind. Weil Corona hat auch äh, auf das Nervensystem Wirkungen und das könnte auch sein, dass hier äh, Leute vor allem mit Alzheimer oder so sterben, die äh, Nervenerkrankungen haben und das könnte auch eine Kombination von Spätfolgen von Corona und Alzheimer sein. Ja. Wie auch immer, äh, die Sache ist, wenn man jetzt die Übersterblichkeit wirklich äh, in ihrem Maß vergleichen will, dann muss man halt die gesamten Fälle vergleichen. Und das ist jetzt leider nicht allein für Schweden. Diese Daten allein für Schweden habe ich gerade nicht. Die finde ich halt im nicht. Ich arbeite mit dem, was ich finde. Und schauen wir jetzt hier. Dieses Diagramm hier. Und wenn man dieses Diagramm sieht, man denkt ja, das sind die Corona-Zahlen. Ja, man denkt ja, das ist wirklich viel mehr als in vorherigen Jahren. Naja. Äh <lacht> <lacht> ja naja okay also man muss äh, letztendlich äh, eine winterperiode vergleichen. Wir haben schon gesagt im Winter ist die situation immer anders ja Und die winterperiode zum beispiel vor 2017 18 da haben wir die schlimmste äh, grippenwelle der letzten fünf Jahren fängt halt 2017 ja hier Und diesen Teil ist hier wenn man diese winterperiode vergleichen will, soll sie soll man zu diesem äh, Teil hier addieren. Weil dann haben wir halt die Winterperiode zwischen 2017 und 2018. Ja? Und da kommt die Kurve etwas höher. Da. Und wenn man jetzt hier nur über Corona sprechen will, muss man auch das hier subtrahieren. So das sind tatsächlich die Kurven, also die Höhe der Kurve, das, sind die gesamte, das ist die gesamte Obersterblichkeit über Corona, ja, und über Grippe, ja, In 2017 und 2008, die sind fast gleich. Ja? Die haben kaum einen Unterschied. Dann könnte man ja auch sagen, naja, aber äh, wir haben das geschafft, weil die äh, ganze, ganze Europa so gesperrt war. Ähm, nein, also ich würde das nur vor ein Drittel äh, von Europa sagen, nämlich vor allem in Deutschland und manche andere kleinere Staaten, wo äh, äh, wegen der Maßnahmen wir kein, kaum eine Corona-Welle hatten. Ja? Aber in Italien, in Spanien, in Großbritannien haben wir schon die Corona-Welle hinter sich, äh, hinter uns. Ja? Das ist schon vorbei. Also die, die Daten in Italien, besonders in Lombardei, zeigen, da hat schon, die haben schon eine handimmunität Die haben schon 60% fast, 55, 57% habe ich neulich gehört, äh, der Menschen in Lombardei äh, haben schon die Krankheit hinter sich. Ja? Das zeigt eindeutig, dass die äh, Krankheit schon vorbei ist in dieser Region. Ja? Da haben wir nicht mehr äh, Todesfälle von Corona zu erwarten. Es kann sein, dass wir nur Bestäblichkeit haben aus anderen Gründen hat, wegen der Maßnahmen zum Beispiel oder weil die Leute an Herzinfarkt äh, gestorben sind wegen der Maßnahmen und so weiter und so fort. Ja. Oder auch andere Gründe, ein neuer Virus oder weiß ich nicht was. Ja. Aber an Corona können wir das nicht zuschreiben. Äh, allerdings, dann könnte aber, muss man sagen, ja, eine Seite, andere Seite, ja, so beide Seiten sehen immer, ja, und äh, man muss auch sagen, äh, diese Kurve betrifft zwei, Dritte, zwei Drittel der Bevölkerung, äh, die äh, hier einbezogen wird. Ja. Das bedeutet, die könnte auch ein Drittel von diesem Abstand hier noch höher sein, ja. aber insgesamt ist es allerdings von dieser Periode 2017, 2018 auch und das betone ich auch ohne Maßnahme nicht viel höher, weil wir diese Toten hier, die haben wir äh, gehabt, bevor die Maßnahmen nicht alle, okay, aber ein Großteil davon, bevor die Maßnahmen überhaupt eine Wirkung hatten. Ja. Ich sage nicht deswegen, dass keine Maßnahmen notwendig sind. Ja. Selbstverständlich sind Maßnahmen notwendig, aber die sollen angemessen sein. Also auf die situation und ich kann auch verstehen am anfang also hatten wir keine daten aber pff, was soll ich sagen ende märz spätestens anfang april hätten wir schon genügend daten um äh, unsere äh, weg mit der situation umzugehen zu ändern dann könnten manche dann auch sagen, äh, es ist ein reiner Zynismus und es ist keine Solidarität, äh, wenn man so denkt und so weiter und so fort. Äh, man soll zunächst einmal äh, auch daran denken, was das mittlere Todesalter ist von diesen Menschen, die sterben. Das ist ja die Lebenserwartung. Zu sagen, dass man sterben wird, ist eine Tatsache, ist kein Zynismus. Und zu sagen, dass man heutzutage mit 82 oder je nach Staat ja stirbt, ist auch eine Tatsache. Ist nichts Neues. Ob jetzt äh, mehrere Leute daran sterben in diesem Jahr, dann werden sie nächstes Jahr weniger sterben. Ist nicht problemlos. Aber andererseits, äh, diese Maßnahmen sind nicht eine Lösung dafür. Zynismus ist zu sagen, dass man solidarisch ist, und dann zu sagen, okay, wir kümmern uns um die älteren Menschen, klingt ganz schön, ja. Und dann gleichzeitig bitte die Grenzen zu schließen. Kinder sterben lassen am Meer. Im Krieg, in der Arbeit, weil sie für uns Produkte schaffen. Das ist Zynismus. Danke sehr.